Ja, hier wäre äh, wir aufgebaut ähm, und zwar, da kennst du dich ja besser aus, mit HEGEG, -E kennst du dich ja besser aus, du bist ja der Spielende unter uns beiden. Ja, also klar, wir haben ja einen neuen TV-Standard bekommen mit HDR, ja. beamer fans wissen, wie kompliziert das Thema ist, denn äh, HDR stellt sehr viele Herausforderungen an den Schwarzwert eines Geräts, an die maximale Helligkeit eines Geräts, an den Inbildkontrast und, und, und. Und ähm, bei Spielfilmen ist das ein Thema, bei Gaming ist das nochmal ein anderes Thema. Da hat man ja auch nochmal andere Schwerpunkte. Man will ja, das soll ja nicht nur gut aussehen, das Spiel, sondern man will auch effektiv und erfolgreich spielen. Und da gibt es immer natürlich Gefahren, dass gerade bei HDR, wo auch die Schattendurchzeichnung sehr subtil ist, Bilder eher im Schwarz versinken. Also das, ist eigentlich die, das Spielerlebnis leidet unter der Bildqualität. Und ähm, HGIC ist ein, ein Standard, ein, also ein HDR-Standard, der ähm, für Gaming optimiert ist. Das ist von Sony und Microsoft ins Leben gerufen worden und das wird ähm, auch von, von Samsung äh, adaptiert. Und dann kann man den Fernseher ähm, nicht nur in der Framerate das kennt man ja jetzt schon mit HDMI 2.1, dass man höhere Frameraten fahren kann, niedrigen Input leckert und so weiter. Nein, dann kann man auch die HDR-Darstellung tatsächlich in, in Echtzeit so anpassen lassen, dass eben auch die, die Spielqualität und die, das Spielerlebnis richtig funktioniert. Also sagen wir, sagen wir mal so, dass wenn du in der Küche bist, dass die Oma, dass du alles erkennst, die Oma und das Spiel. Ja genau, also es ist praktisch eine Art dynamisches HDR-Vergeben. Dynamisch. Ja. ja, also das heißt also auch, sagen wir, dass man die dunklen Bereiche, genau. dass man da, äh, sagen wir mal, Silhouetten oder dass man da sagen wir, das letzte herausfindet. das kann man kann. in der Regel auch nochmal konfigurieren. Gerade beim ja. HDR hat man ja genau. mal, einen größeren Farbraum. Richtig, und mehr, mehr Dynamikraum. Mehr Dynamik. Und ja. da kannst du natürlich dann. Dinge ans Tageslicht holen, was eigentlich gar nicht da ist. Ja. Also, Ziel ist eigentlich, dass die Bildqualität ja. nochmal deutlich authentischer wird, ohne dass es schwieriger wird zu, zu spielen. Ja. Aber sag mal so, wie, wie viel Zoll würdest du dir denn jetzt zulegen? Zum Gaming? Also wenn du also ich das bin jetzt ja kein Profi-Gamer oder so. Aber ich, bei mir liegt so der Fokus ist. schon im, im Spielspaß. Ich, ich glaube, die Profi-Gamer, die zocken eher auf kleinen, auf kleinen Geräten, weil sie mit der Nase dran sind und alles im Blickfeld haben. Richtig. Aber je größer das Bild ist, desto mehr Spaß macht es. Aber es ist auch, je größer das Bild ist, desto schwieriger ist es tatsächlich, weil man aber einfach ein viel größeres aber wir Bild verarbeitet. Wir haben muss. hier zum Beispiel auch, was ich nochmal vielleicht dazu sagen muss, weil das hier die Gamer auch immer wieder interessiert, der Input-Lag, der ist nämlich hier auch sehr gering gehalten. Ja. Ja, also der ist wahnsinnig gering. Ich weiß jetzt leider nicht den Wert, <lacht> aber ich weiß, dass es hier... Gaming-Einstellungen gibt, also Gaming-Modis und, äh, und da äh, jetzt zusammen mit dem HGIG oder wie heißt das genau? Ja, und also dem, ja, ja, richtig. So heißt das, ne? Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt hier alles mit drin. Und äh, ich gucke jetzt gerade nochmal, das war jetzt hier äh, der Steht -N hier der N95B und das dürften ja dann die äh, 144 Hertz-Panels sein. Und zwar nochmal, das ist vielleicht nochmal ganz interessant für euch, ab dem Q70A, da sind in den Samsung-Panels 100 Hertz verbaut und ab dem qn 95 also jetzt hier, wir sind jetzt im Jahr 2022, da heißt es nicht mehr A, sondern B. Also das heißt, das Jahr hat sich geändert und da wird einfach dann hinter der Zahl wird dann einfach der Buchstabe hochgezählt und da sind wir jetzt mittlerweile, heißt dieser Fernseher QN95B und der hat dann auch hier diese Neuerungen drin, die jetzt für das Gaming entsprechend sind. Und äh, wie gesagt, ab dem Q70 haben wir schon 100-Zoll-Panel, 100-Hertz-Panel und äh, ab dem QN95B haben wir einen 144-Hertz-Panel. Also nochmal darauf äh, einzugehen, dass natürlich auch der Speed und die Bildwiederholfrequenz und die Bewegungsschärfe hier natürlich unheimlich Richtig. hoch ist. Je höher die Frequenz ist, um mehr Bewegungsschärfe kann man abgeben. Ganz genau. Das und heißt auch bei schnellen Spielen und schnellen Bewegungen hat man einfach mehr Schärfe im Bild. Richtig. Und jetzt möchte ich, das sind im Prinzip alles die Modelle, die äh, ja hier das ganze Jahr über schon für uns bekannt waren und die <lacht> äh, einfach nur, äh, sagen wir mal, in, die haben jetzt auch alle das B, dass man sieht, dass das eben ins im Jahre 2022 auf den Markt kam. Was ich, das sehen wir jetzt hier nicht, nee, das ist schon abgebaut. Ja, also wie gesagt, hier, sind die alle herkömmlichen, bekannten Modelle. Da ist jetzt eigentlich weiters nichts dazu zu sagen, nur wieder, dass eben, also das ist jetzt hier der Q64, der dürfte jetzt ab dem Q 70, habe ich gesagt, haben wir 100 Hertz. Da fängt es dann an, in die professionelle Schiene zu gehen, wo dann auch das Bild dann dementsprechend schnell dargestellt werden kann. Und äh, hier haben wir den QN85B. Also der ist jetzt schon, das ist schon ein QLED, dürfte dann ein 4K sein. Und was haben wir hier? Das ist der QN95B. Den hatten wir aber hier vorne schon mal gesehen, wie wir äh, bei den bei dem HGEG, bei dem Spielstandard, äh, waren mit der Spielefunktion. Und das ist jetzt im Prinzip äh, eine andere Größe. So, dann ja. konventionell. Ja, gut, ich habe jetzt hier keinen ich nur lauter drehen. Machen wir mal laut. Nee, das ist aber nicht der Trailer. Das hast du, glaube ich. Go. So, hier sind wir zurück. Hier geht's jetzt, hier kriegt ihr jetzt Ton auf die Ohren. Und zwar den guten Ton. Hier ist ziemlich dunkel. Ja. Ja.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 Das müsst ihr haben wenn ihr euch hier einen Samsung Fernseher zulegt dann sollte der Sound This ist Dolby Atmos the world's first object based cinematic audio with powerful moving audio that transcends from channels to move around you with point accuracy ich weiß dann geht das nicht A big one <laughs> Whether the soundscape sets the mood of a scene... Whoa! What is this place? Oh. Oh, guys, let's go. Or captures the full extent. Do you want to know secret?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 Bisschen unterbelichtet. Ja, das ist jetzt Aber wahrscheinlich... Aber sind eh, ne, ja eh unterbelichtet ein bisschen. Ja. <lacht> Gut, also das heißt, hier haben wir jetzt nochmal in weiß, also die gibt es in weiß und in schwarz. Ja, dann geben